Ist hier die Wahrheit? Hö? Interessante Transition. Dead Bird Studio. Hier in dieser View werden wir die Wahrheit erfahren. Doch, dafür müssen wir den erstmal anschalten. Schätze ich. Das geht wahrscheinlich hier oben. Oder so? No Humans Allowed. Okay, da dürfen wir nicht durch, da müssen wir unten lang. Gott. bin ich denn jetzt? Türen sie alle zu. Alle zu, alle zu, ja doch, alle. Keine einzige grün. Ah, aber so können wir hier rüber. Humans allowed. Wie wär's damit? Hä? Ja? Aha, wir können in den Einkleidungsraum von irgendwen hin. Ach, von, wahrscheinlich von Pinguin, oder? Von DJ Groves. Das kann sein. Aha. Das Tiering wird immer weiter. Wow. Wie viele Preise kann man bitte haben? Das ist alles derselbe Preis. Der schläft hier bei seinen Preisen. What the hell? Dies könnte das schönste und teuerste Ding sein, was du jemals gesehen hast. Es sieht aber nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg, es mitzunehmen. Schade. Was soll das überhaupt darstellen? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier bitte für ein neumodisches... Neumodischer Monitor oder Spiegel oder was auch immer. What the hell? Wie komme ich denn da hoch? Walljumping? Ne, ich sehe halt nichts, ne? Das ist ja das Problem. Okay, ich soll da hoch. Aber wie mache ich das? Nee. Hm? Moment. Nee, das könnte funktionieren. Nee. Ah, so von hier oben wahrscheinlich aus. Okay, ich dachte, ich mache es schwer. Toll. Nee. Let's go! Wir haben Schlüssel! Ichu. Doch wo gehört der hin? Gab es hier eine Tür, die zu war? Hier ist auf jeden Fall noch ein Weg, wo wir nicht waren. Wahrscheinlich ist hier ein Tor zu, oder? Keine Ahnung. Gehen wir von aus? Oder können wir nicht durch? Doch, hier kommen wir durch! Von oben! Hm. Auf zu klettern! Von oben aus! so Alter, wie ein Labyrinth. Wo bin ich hier? Oh, Mustache Girl. Mubos hier. Headkid Smells. Hat sie was damit zu tun? Hm. Wow. Dass sie das nicht gesehen haben. Diese müssen ja echt blind sein. Warum habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel? Für was habe ich jetzt einen Schlüssel? Wo bin ich? Das riesige Labyrinth. Ich bin übel verwirrt, ich habe das Gefühl, ich habe das, wofür ich den Schlüssel gebraucht, gebraucht habe, habe ich irgendwie schon verpasst. So fühle ich mich gerade. Jetzt mal ohne Witz. Was geht hier ab? Ha? Okay, ich sehe halt nichts. Ich kann die Kamera... Ihr seht, die Kamera lässt sich kaum bewegen hier drin. Aha, warum kann die Kamera mir das nicht zeigen, dass da unten ein Void ist und nichts anderes? Wo bin ich? Wow! Was zum... Deadbird! Aha, hier brauchen wir den Schlüssel für. Also das war auch schon richtig. Aha, wenn ich jetzt den Schlüssel nicht hätte, dann müsste ich jetzt das ganze Level neu machen. Das ist böse. Aber wir haben ihn. Und ich will die Wahrheit erfahren jetzt. Warum geht's nicht auf? Jetzt geht's auf. Kriegen ein Schatz. Dieser Schatz könnte zu den Schützen passen. Ach nee, das ist hier nur Bonus. Oh, okay, dann ist doch nicht böse. Dann ist. Äh, ja. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Bonus. Irgendeine Tüte oder sowas, keine Ahnung. Egal. Los geht's. Wahrscheinlich mache ich hier raus einen Zweiteiler. Weil das dauert echt lange, die Mission. Okay, neues Bild. Ja, oh oh, you won't entdeckt. Oh, oh, oh, oh. Look who we've got here. I guess you've found my little beastman, dear. Eh? Warum sieh wir wanted? This last timepiece is all mine. If you'd want it, you're gonna have to take it from me cold dead hands. Okay, werde ich. Ich werde gegen dich kämpfen. Oh, es ist wirklich ein Kampf. Bosskampf, Final Boss von Chapter 2. Wow, wow, wow. Bams. Kann ich mal mein Laser ausrüsten? Das wäre lustig. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. verdammt, ich hab's verpasst. Gib mir das Herz, danke. Bam. Aua. Aber ich kann immer kontern, das ist gut. Normalerweise ist es ja eigentlich so, dass man dann nicht mehr kontern kann. Wenn man einmal getroffen wird von einem Boss. Aber hier nicht. Das macht es einfacher. Irgendwo in der Luft eine Hitbox getroffen. A man movie. Oh, was macht er jetzt? Wow. Das sticht mich ab. Hä? <lacht> Bams! Oh nein, nicht das wieder. Was ist denn jetzt vor? Ich kann ihn nicht schlagen. Doch, mit Invisibility Frames. Äh, Invisibility. egal. Oh! Ah, schade. Bam! Dein Messer macht mir keine Angst. Wo bist du? Ich habe ihn nicht gesehen, die Kamera hat es mir nicht gezeigt. Bam! This one ain't rubber. Bam! hat er bitte! Lasse. Wow! Was geht denn jetzt ab? Mini-Züge, die wir auf mich zufahren wollen. Ja, Bilder von der Disco-Kugel. Und die richtige Disco-Kugel und BAM! Was hast ich gemacht? Kann das das? If we ask me. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist ja lustig. Einfach den Stick reindrücken. Oh, wie viele. Ich kann nichts machen! Oh! Wow. Ich Oh nein. Ey, sag mir nicht, ich muss alles neu machen. Das ist so ein langer Kampf. Ah, bis gleich. Nice. Okay, ich glaube, ich bin jetzt wieder bei der gleichen Phase wie vorhin. Also Phase 3. Oh, ich kann nichts machen. Okay, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist der Kampf nicht schwer. Hier kann man einfach ganz normal latschen. Man muss nicht so schnell weg. Also meistens muss man... Als ob das nicht getroffen hat. Egal, Vergiss was ich gesagt habe. Ja doch, das hatten wir! Und jetzt müsste es gleich... Ja, das hatten wir auch. Ich kann nicht springen, lass mich bitte springen! bam So, jetzt sollte es gleich neu werden. Das hatten wir schon. Du wirst immer unoriginal du! Immer die gleichen Attacken auch. Ja. Und zack! Er lebt immer noch! Oh, jetzt kommt ne vierte Phase? Tatsächlich? Was? Let's have a little heart-to-heart. -heart. Have a seat, lassie. Ah, uh, okay. Ever since you arrived on this planet, these time pieces have been fallen from the sky. Ich kann es verstehen, wenn du fühlst, dass sie dir an dich gehören. Ich verstehe es. Aber wusstest du, dass ich im Zeitpunkt wieder zurückkehren kann? Mit einem Zeitpunkt, kann ich das Trophäe, das mir an mir gehören. Das ist richtig, das Lachstum des Award 42! <lacht> ich dachte ganz kurz, er meint irgendwie, er ist die ganze Zeit in die Zeit zurückgereist, um sich immer mehr und immer wieder neue Trophäen zu holen, das aber auch das Schlafzimmer, aber nein. Äh, er weint nur die Trophäe 42. So heißt sie. Ich habe 2. Platz in den 42. Jahrhunderts Beard Awards. Ich? Können Sie sich das vorstellen? DJ Groves hat das 1. Platz-Trophäe bekommen. Ich brauche nur ein Zeitpunkt, um dieses Fehler zu schaffen. Kannst du nicht nur eine Zeitpunkt schreien? Nein. Du bist ein grödie junger Lass, nicht ich brauche nur einen einzigen, und du möchtest es nicht. you want wenn du piece back so bad, come komm und it! es! Ja, gib gebär! Hä? Was zum... Ist eine Bombe? Oh mein Gott, das ist eine Bombe auf mir! Was mach ich jetzt? Weg damit! Ah! Ich hab eine Bombe! Mein Bike ist unsichtbar! Aha, Hilfe! Remember this little bomb? This time, it's attached to you instead of my lovely chain. Oh, nein. <lacht> Was zum... Oh, der gleiche Bosskampf nur jetzt im Schnell. Bam. 70 Sekunden, um den zu besiegen. Was fällt denn jetzt vor? Wow! Wow! Was zum... Boah! Okay, dann check ich mal out hier. Und ich stecke dich tot. Bam! Komm runter da! Bam! Digital <lacht> Grooves! Okay! Lass mir Helfen! Bam! Es geht denn jetzt ab! Bam! Der hat einiges aus, Junge! Okay, ich hab nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, dass er gleich mal tot gehen kann. Bitte! 20 Sekunden sterbe ich! Einen Schärfer, eine riesige Schere. Hier. Ja. Let's go. Ja. Oh nein. Die Musiker wieder hinter mir. Und sagt, Okay. Oh Gott. Wo ist er, wo ist er? Das ist er. Aber irgendwie habe ich nie eine Ahnung, wie viele Hits er braucht. Yes! getroffen. Wo so bin ich? What the? Was ist passiert? Keine Ahnung, aber wir haben ihn. Komm schon. Ich muss doch jetzt mal tot sein. Ja, yeah, let's go! Das war's mit dir, Lassie. Oh, ich wusste, du hast noch eins von den Dingern gehabt. Ich wusste es, Mann. Ich wusste es. Ja! Du kannst mir nicht vererbt so geht das nicht, ja? So geht das nicht! Und ich hoffe, ihr habt ein Like da gelassen bisher und ein Sub. Sonst seht, seht ihr gleich genauso aus wie der Typ. Also tut's lieber. Battle of the Birds all clear. Wir sind jetzt, jetzt sind wir wirklich durch mit Chapter 2. Was das Ding hier noch irgendwas zu sagen? Nee. Kann ich bei dir was kaufen? Nee. noch nicht. Aber das kaufe ich mir wahrscheinlich auch erst am Ende, wenn ich alles habe. Wegen der 100% und so. Okay. Ähm, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lang die Folge jetzt ist. Also... Hä, <lacht> lol. Das wusste ich gar nicht. Ist ja lustig. Da wir jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit haben, weil ich alles irgendwie komisch zusammenschneide, machen wir hier in Chapter 3 nochmal ein Level. Und zwar können wir hier Akt reinmachen toilette des untergangs also wäre ich halt kind ich hätte auch angst wenn ich äh, ja in eine toilette des untergangs rein müsste ich bin mal gespannt was hier unsere aufgabe sein wird wahrscheinlich reinige die toilette oder irgendwie sowas jetzt kommen wir hier rüber oh mein gott Shrek! oh mein gott Boah, wow, was sind das denn hier für Dinge, die überall rauskommen? Ich kann einfach stehen und es passiert nichts. Hm? Was ist denn unsere Mission? Wir haben einen Contract, wo mal alles drauf steht. Äh, das ist, äh, hier ist Akt 3. Deine Seele ist ins plumslow abgehauen. Ups. Wait, what? Das ist einfach meine Mission, meine Seele ins Plumslo abhauen lassen. Haha. <lacht> meine Seele wieder rausholen oder so ganze Screenshake, ich sehe schon Joinks, joinks Oh, drüber Und easy Und Shrek, bist du hier? Oh, ist das ein Bosskampf! Gegen Shrek seine Toilette Was soll ich machen? Schlagen? Nein, schlagen nicht Ach, die Bombe nehmen Die Bombe, die Bombe Bombe gegen, ja. Bombe dagegen werfen Und dann kann ich mich da oben ziehen lassen Ha? BAM Oh das ist cool, ich mag den Kampf, der gefällt mir sehr Aua Äh da war eine Bombe Verdammt die Bombe Äh Lass ihn nicht treffen, sonst soll ihn treffen Oh in der Luft, cool oh, was geht denn jetzt ab BAM Ich zeige euch was hier abgeht und zwar sei tot gleich. Danke für die Heilung und leider nicht getroffen macht aber auch nicht so viel Unterschied. Da ich ihn trotzdem kriege, yeah, das ist ein cooler Kampf. Ich mag den Kampf. Oh, oh, Bam. Der, der, Bam, Bam. Ja, genau. Traue du dich nur. Was macht denn jetzt? Trotzdem eben nicht. Oh. Riesige Bombe! Was ich machen? Den aufhalten. Bam! Aufgehalten. Das war aber richtig close, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Äh, äh, bam! Warum geht das Ding richtig ab? Warum geht dieses Ding hier richtig ab? Warum ist denn jemand drin? Shrek, wo bist du? Gott. Das Ding von Shrek hat einen eigenen Willen. Einen eigenen Willen, sage ich. Bam! Oh. Ja. Finish. Cooler Bosskampf! Aber. Yay! Contract complete. Aber es war wir kurz, oder? Wir haben hier noch liefere Pakets zu 10 Lakaien und finden heraus, was auf dem Dachboden in der Villa abgeht. Die Villa haben wir schon gefunden einmal. Dann gucken wir mal äh, uns in der Villa ein bisschen genauer um. Ich denke, dafür wird noch genug Zeit sein. Außer wir finden ein Time Rift jetzt. Und Time Rift? Nee. Scheinbar nicht. Hier an dieser Stelle. Das ist jetzt nicht wo das Time Rift ist, aber hier ist noch was anderes, habe ich gesehen. Und zwar habe ich einfach nur lang gegangen. Bin an den Spinnen vorbei. Bin immer weiter hochgesprungen. Und dann einfach nur geradeaus weitergegangen. Und dann seht ihr hier, hier ist noch ein Parkour. Natürlich auch noch mit dem Gart, das nehmen wir mit. Klacks. Und hier gibt es noch ein Parkour, scheinbar. Maybe. Mit einer großen, gruseligen Skelettstatue. Ich weiß nicht genau, was das Ding macht hier. Die erkennen nicht wirklich irgendwas. Ich weiß ob ihr noch was erkennt, aber ich nicht. Irgendwie gibt es hier gar nichts. Ja gut, da hinten gäbe es vielleicht noch was. Mal gucken, ob ich rüberkomme oder ob ich jetzt sterbe. Leider sterbe ich. Nicht so gut. Ich kann es versuchen. Da wird immer langsamer. Okay, oben geht einiges ab, sagt er. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, du. Hier kann ich noch was aktivieren. Ah, die dinge aktivieren kann ich. Und dann hier weiter hoch und dann zack springen, zack springen, zack springen. Für noch ein Volk -Knoll. okay. Klacks. Und da hinten ist noch ein. Seht ihr das? Ah, oh, hab's fast zwei geschafft. Cool. Boah, hier gibt's aber einige. Da hinten sich noch eins. Boah, aber eigentlich bin ich ja nur hier, weil ich nach dem Brunnen suchen wollte. Dafür bin ich ja eigentlich gekommen Und da komme ich auch nicht mehr hoch. Also, ich bin ja jetzt eigentlich auch ein bisschen stuck, ne? recht von hier irgendwo lang? Ja, wenn ich das aktiviere und dann schnell hier drauf. Nein, die zieh mich weg. Ach komm. Ach komm, nee. Weißt du, das kriege ich jetzt noch hin. Das kriege ich jetzt noch hin. Was? Ich kann nichts machen. Warum? Alter, das ist lächerlich. Ich gucke mich weiter um.